Wir sind hier heute im Digitalen Lernzentrum in Berlin und haben unseren neuen Internetguide für Eltern vorgestellt. Das ist ein interaktives Angebot, mit dem wir Eltern helfen wollen, die Medienerziehung zu Hause mit ihren Kindern gemeinsam noch besser zu gestalten und ihnen die Unterstützung an die Hand zu geben, die sie bisher vielleicht noch vermissen. Und dass Eltern eine Aufmerksamkeit dafür haben, wo Schwierigkeiten liegen könnten, aber auch wo die großen Chancen von technischen Geräten, von digitalen Tools, von Medien liegen können, dafür gibt es einen Internet Guide für Eltern. Also besonders gut gefällt mir, dass es hier tatsächlich auch nochmal nach Alter, dass Stufen differenziert ist. Was ich auch schön fand, waren die Videos, also dass man konkrete Fragen stellen kann. Also es gibt natürlich Tipps und Tricks, die Eltern jetzt die ganze Zeit schon helfen sollen bei der Medienerziehung in der Familie, aber es kommt immer wieder neue Informationen dazu. Also wenn neue Apps und neue Websites rauskommen, natürlich schauen wir uns die an und wir werden auch immer weitere Videos anbieten und Fragen von Eltern zur Medienerziehung beantworten. Der Internet Guide für Eltern ist ein Gemeinschaftsprojekt, das die FSM zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk ClickSafe, FragFin und dem JFF Institut für Medienpädagogik in Wissenschaft und Praxis gemeinsam durchgeführt hat. Und wir freuen uns, dass wir Facebook als Unterstützer gewinnen konnten. Wir arbeiten natürlich pausenlos daran, mehr Informationen bereitzustellen, mehr Inhalte hochzuladen und sind natürlich auch darauf angewiesen, Anregungen zu bekommen. Deshalb also, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne und wünschen Sie sich Ihre Themen und wir versuchen darauf einzugehen.